Ein Rammler, der rammelt. Ein Hamster, der hamstert. Der Vogel, der... Mein Arzt hat mir Wechselbäder verschrieben. Jetzt habe ich schon das dritte Bad eingebaut. Langsam geht es ins Geld. <lacht> <lacht> <lacht> no. Entschuldigung, Frau Doktor, ja, ich weiß, ich hätte früher kommen sollen, aber... Das ist nun mal nicht schön, ne? Ja, ja, so eine Prostata-Untersuchung ist ja nicht gerade das Lieblingshobby von allen Männern, nicht wahr? Äh, Frau Doktor, Entschuldigung, ja? ich wollte gerade draußen den Garderobenhaken reparieren und ich habe draußen nur das Gleitgel gefunden. Wissen Sie, wo der Sekundenkleber ist? Ups! <lacht>